Das weiß ich. Vier. Mm, Nun. No. Moin. Hallo. Grüß dich. Hallo. Seid ihr crazy, Leute? Nee, das. Nee, das könnt ihr doch nicht machen, ey. Mein Herz ist irgendwo. Der Schreiter hier, hallo. Ach. Mein Herz. Öla Paloma Blanca. Ich wäre fast, ich wäre fast aufgesprungen jetzt da. Real Life. Cheers Leute. Nee.